Zu unserer großen Sitzung heute darf ich Sie herzlich zum Ausschuss für Sportveranstaltungen Freizeit begrüßen. Es ist ein einziger Tagespunkt, zur Beratung steht es das an, uns Entscheidung, dass wir mit diesen Fahrtleben, mit den Verkaufsstellen für den Food Trucks, Food Trucks da nochmal zu einem Ergebnis kommen. Wir haben ja deshalb gebeten, nochmal eine Sondersitzung anzusetzen. Und dazu gibt es jetzt... Äh, ich begrüße auch die Herren von der Presse. Herzlich, Herr Rehbürger, Herr Schmattloch und äh, Herrn Ettinger. Wir sind also jetzt vollständig entschuldigt oder fehlen tut noch der Herr Stachel. Entschuldigt ist der Herr Höbusch. Und ansonsten sind wir vollzählig. Äh, Herr Mayer ist anwesend als stellvertretender Ausschusssprecher. Und die Frage ist, gibt es dazu, jetzt Wortmeldungen zu diesem Tagespunkt, Herr Deiser, bitte. Herr Meister, ich nehme an Beratung und Abstimmung nicht teil. Bei allen Punkten? Ja, ist nur der eine. Antrag, also denke ich mal, ja, also nur so. Punkt 1, weiter. ja, ist bitte, zu Protokoll zu nehmen. Ja. Dann bitte ich vielleicht im Vorfeld noch um Wortmeldungen. Wir im Vorfeld, ich nehme an, es ist ein, noch ein diskussionswürdiger Punkt, wie machen wir das so, dass vielleicht, ja doch, wer bittet um Wortmeldung? Herr Lipold, bitteschön. Ja, Herr, Herr Bürgermeister, meine Herr Damen und Herren, Herr, vielleicht vorab eine Klärung, um bitte. was reden wir denn jetzt? Reden wir gleich über die Foodtrucks, reden wir über die Softpoints oder reden wir über einen, über, einen Akt, über einen neuen Markt, um was geht es eigentlich genau jetzt? Gut, der Tagespunkt insgesamt liegt fest. Wir haben Punkte 1, 2, 3, 4. Sie haben das Wort, wo Sie einhacken wollen. Bitte okay. schön. Dann, meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister, dann fangen wir einfach mit den Foodtrucks an. Es ist ein Antrag da auf Genehmigung dieser neuen Verkaufsflächen, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Wir sehen das ganz salopp und einfach, Foodtrucks grundsätzlich ja, warum sollten wir dem entgegenstehen? Es ist eine neue Verkaufsform, die momentan sehr in ist, die ankommt und die zwar nicht das ganz Neue bietet, aber trotzdem einfach eine andere Art der, des Verkaufens. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist ganz klar, so wie es immer ist, wir sind nicht dagegen, aber nachdem es ja um die Innenstadt geht, äh, möchte ich doch bedenken und bitte ich auch hier die Verwaltung genau hinzuschauen, wo wir denn diese Foot hinstellen. Denn äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir damals den Weihnachtsweg versucht haben zu gestalten und neu zu machen, äh, vom Christkindlmarkt bis zum Harareplatz. Da kann ich mich noch gut erinnern, hatten wir an einer Stelle gedacht, wir stellen hier noch drei, vier, fünf Christbäume auf, einfach um das Ganze zu verschönern. Das war leider nicht möglich, weil hier eben die ansässigen Geschäfte gesagt haben, ja Moment, das geht ja gar nicht, wir versperren ja Ihre Sicht auf die Schaufenster und auf die Dekoration. Ist auch verständlich. Und Ähnliches befürchte ich halt jetzt mit den Foodtrucks, weil die ja doch ein bisschen größer sind als ein paar Weihnachtsbäume oder Christbäume. Äh, und Darum bitte ich eben nochmal äh, genau zu sehen, das Ganze auch nur temporär und einzeln zu genehmigen, denn äh, wir müssen glaube ich schon ein bisschen unterscheiden, äh, wenn äh, diese Foodtrucks nur kommen, wenn große Events sind, ansonsten nicht. Wie gesagt, wir verschließen uns dem nicht, die sind gut, man, man kann es äh, probieren, aber nur vereinzelt bei Events und so weiter, äh, dann auch am richtigen Platz. Ich bedanke mich für die Fragestellung. Jetzt ist die, ich begrüße mich, Frau klenner herzlich. Frage, machen wir es so, dass jetzt auch noch äh, Herr Mittermeier und die Frau Fosfing Ihre Fragen stellen und das zusammenfassend dann der Herr Ring dazu Antwort gibt. So einverstanden? Okay, dann Herr Mittermeier, bitteschön. Ja, Herr Bürgermeister Müsselbeck, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, die... SPD-Fraktion äh, wird sich auch für die Foodtrucks aussprechen. Ich glaube auch, äh, dass es bereits schon in der Vergangenheit ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Ich war ebenfalls bei der Veranstaltung im Sellgroß draußen, wo das Foodtruck-Treffen war. Und äh, da waren jetzt wirklich ja Gäste da weit, weit außerhalb von Ingolstadt und von unserer Region die das erste Mal in Ingolstadt waren und das erste Mal den Eindruck gewonnen haben, wie Ingolstadt ausschaut. Sie waren äh, im groß. Äh, und weiter sind sie an den Kummer, weiter haben sie dann gegessen draußen und und und. die war mehr als äh, schlicht äh, und sicherlich nicht sehr ansprechend. Daher freue ich mich natürlich äh, und genauso die SPD-Fraktion, wenn wir auch diesen Trend mit äh, begleiten und das sollten wir auch. Ist ein bisschen unglücklich, wenn wir in Ingerstadt ringsherum mittlerweile irgendeine Mauer aufbauen, dass alles, was neu und modern ist, wir uns verschließen wollen. Ich glaube auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich wirklich eher ein Fleischesser, weniger ein Vegetarier und noch viel weniger ein Veganer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich mittlerweile bei so einem Foodtruck, auch vor allem damals im Sägros, an veganen Gerichten bekommen habe, da kannten wir uns manchmal an der einen oder anderen Stelle echt der Scheim abschneiden, weil das waren hervorragende Gerichte und hat sau so gut geschmeckt auf körperisch. Ähm, daher schaut es nicht, wenn ein bisschen eine andere Kultur hereinkommt. Und äh, natürlich, und da teile ich die Meinung meines Vorredners, äh, sollte das Ganze auch äh, vor allem in der Innenstadt beobachtet werden, wo sind die besten Plätze. Äh, ich würde mir auch wünschen, dass es nicht jede Woche äh, es passiert, dass irgendwo Food dort sind, sondern dass das Ganze halt ein bisschen organisiert wird. Ähm, aber ich sag mal, wir haben in der Innenstadt über Jahrzehnte nicht unbedingt anschauliche LKWs mitten in der Szene herin gehabt. Über Jahrzehnte war sie, war der Bundeswehr-LKW am Paradeplatz. Ich wüsste nicht, dass der schöner gewesen wäre, wie irgendein Foodtruck, wo es was Leckeres zum Essen gibt. Also daher ähm, sollte man den Weg mitgehen mit all den äh, äh, Problemen, die vielleicht entstehen können. Da haben wir schon ganz andere Sachen in Ingolstadt gemeistert äh, und daher würde ich sagen, Tür auf, lass uns da ein bisschen ein modernes Zeitalter entgegensehen. Mit Begleitung, also nicht einfach machen lassen, weil sonst fordern wir ja wirklich die Probleme raus. Das darf nicht passieren. Ansonsten Zustimmung von der kompletten SPD-Fraktion. Ja, es kommen zwar viele Gedanken zusammen, aber jetzt haben wir so vereinbart, jetzt war Wortmeldung Frau Vosswinkel und Frau Klein, Sie haben sich auch noch, dass wir dann zusammenfassend dann Herrn Ring antworten lassen. Frau Vosswinkel, bitteschön. Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich in vielen Punkten meinen Vorrednern anschließen. Was der ÖDP-Fraktion noch wichtig ist, ist, dass wir das Ganze auch abstimmen mit dem PZA Mitte. Ich denke mal, dass die die Standflächen der Food Foodtrucks eben auch mit ein Auge drauf werfen. Und wir hätten hier letztendlich hier im Ausschuss dann auch gerne wieder eine Information, wird es feste Stellplätze geben und wenn ja, wo sind die, dass wir als Stadträte auch darüber informiert sind. Dankeschön. Ich bin äh, seit letztem Mal ganz oder? Nee, ich bin jetzt wieder in Vertretung da. <lacht> genau. <lacht> okay. Wer bin ich und wenn ja, wie lange? Ist, glaube ich, die aktuelle Frage. Also auch von unserer Fraktion ein äh, offenes Ja dazu, dass Foodtrucks künftig auch in der Innenstadt äh, platziert werden können. Äh, ich schließe mich dem Klaus Mittermeier an und vielleicht noch ergänzend äh, so viel dazu. Diese foodtruck kultur ist eine Esskultur bei der es, und das begrüßen wir außerordentlich nicht notwendig ist, sich um Bio-Karotten oder bio oder irgendwas oder regionale Angebote zu kümmern, weil die einfach in der Vielfalt automatisch in dieser neuen Kultur enthalten sind. Das ist ein Trend, der äußerst beliebt ist und ich finde, man sollte restriktiv da sein, wo Sicherheitsgründe geboten sind oder wo es einfach den natürlichen Interessen entgegensteht von Einzelhändlern. Also man baut natürlich Natürlich keine Eingänge und Türen zu, aber auf sowas schauen wir immer. Ansonsten finde ich, äh, wenn es Zweifel gibt oder Ablehnungen, gehören die einfach in Ausschuss rein, dass wir uns Lösungen überlegen können, also offene Türen, vor allen Dingen, wenn da wirklich mal äh, innovative Trends und äh, Slow Food-Ideen zu finden sind, ohne dass wir uns hier mehrere Jahre lang äh, den Schweiß von der Stirn äh, wischen müssen, um am Biokäse angeboten zu bekommen. Ja, es ist so zunächst keine weiteren Wortmeldungen, Herr Ring, wenn Sie jetzt dazu noch Erläuterungen geben, bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in der Sitzungsvorlage ist ja schon mal erwähnt, dass diese Abstimmung mit den BZAs stattfindet. Und äh, natürlich ist auch bei der Verwaltung eine Sensibilität dafür vorhanden, äh, dass wir die Foodtrucks nur an Stellen aufstellen äh, lassen und dies genehmigen werden wo es keine Behinderung darstellt. Zum einen ist es natürlich für die Geschäftsinhaber von einer gewissen Bedeutung, dass ihre Schaufenster nicht verbaut werden. Zum anderen ist es natürlich auch für den Anlieferverkehr von Bedeutung und ganz wichtig, dass die Feuerwehr ihre Routen frei hat. Darauf werden wir achten. Es ist auch in der Sitzungsvorlage ausgesagt, dass diese Genehmigung für eine Woche ausgestellt werden soll. Und äh, letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, äh, wir haben ja unter Punkt 2 der Beschluss des Ausschusses für Veranstaltungen äh, Punkt, Punkt vom 10.06.2003 aufgehoben. Ich habe mir auch diesen Beschluss von 2003 nochmal angeschaut. Damals gab es einfach eine äh, andere Grundhaltung. Man wollte das damals nicht. Ich glaube, die Meinung hat sich gewandelt. Und insofern möchte ich bloß noch mal darauf hingewiesen haben, dass eins und zwei dann in einem gewissen Zusammenhang stehen. Herzlichen Dank. Dass Sie auch bei Ihnen intern dieses Thema noch mal diskutiert haben, sicherlich. Es ist offensichtlich jetzt eine einheitliche Meinung. Wir müssen das jetzt nicht groß hinausziehen. Wir haben immer den Punkt, dass wir in Vorberatung sind und letztendlich nicht gültig abstimmen. Trotzdem die Bitte an Sie, nachdem keine Wortmeldungen da sind, können wir diesem Vorschlag so zustimmen. Dann bitte ich um Handzeichen, dass das als Zeichen so für den Stadtrat weitergegeben wird. Dann bitte ich um Handzeichen, wer diesem Vorschlag jetzt zustimmen kann. Gegenstimmen sind keine erkennbar. Dann bedanke ich mich für dieses kurze, aber doch offensichtlich doch sehr begnannte und einheitliche Meinungsbildung. Ich schließe die Sitzung und äh, na warten wir bis um 1 Uhr die große Sitzung beginnt. Herzlichen Dank.